Stukitzbad ist ja bekannt als Kinder- und Familienbad. Es gibt die Wasserrutsche Kobri, es gibt das Sandspielareal, eine Erholungszone für Eltern und Kind. Es gibt Kinderwippen, Badminton, Fußball, Tischtennis, Schaukeltiere, Riesenwassertiere und ein 25 Meter Becken mit dem erwähnten Nichtschwimmerbereich. Das Schöne am Familienbad Stuckitz ist ja, dass es so viele Geräte gibt und Attraktionen. Zum Beispiel sagt die Mama, hey Kinder, hab's Lust, geh mal stuckitz Sagt die Kinder, ja, juhu, ich hätte Lust auf Kriechwurm, bleibt der Papa wieder stecken, haha. So vereint sich die Familie in schönen Badeerlebnissen. Außerdem gibt es zum Beispiel auch Clowns, die machen dort eine Betreuung. Zum Beispiel Clown Schwitzi, der nach der Arbeit gerne mal ins Augartenbad geht, weil dort gibt es einen FKK-Bereich. Das Gute am Augartenboot ist, dass es eigentlich recht zentral liegt. Da kann man schnell einmal hingehen und bei der Wasserrutschen rutschen und sagen, das habe ich heute auch gemacht. Ja. Angeblich wollte der Arnold Schwarzenegger ursprünglich Bodemeister im Augartenboot werden. Ich sage, die Chance lebt.